Mit Pipedrive lässt sich ja nur ein Kalender synchronisieren. In Google oder Outlook verwendet man aber trotzdem gern mehrere, so wie ich zum Beispiel. Da ich meinen privaten in Gelb habe und den blauen, das ist mein beruflicher. Ja, das Problem ist aber, wenn nur ein Kalender synchronisiert ist, dann habe ich auch nur genau diese Meetings da hier in meinem, in meinem Pipeline stehen. Ja, das andere Kollegen können auf das zugreifen, planen mich vielleicht danach oder der Meetingplaner-Link greift auch darauf zu, also keine Option. Ich möchte das auch drin stehen haben. Jetzt könnte ich natürlich da hier händisch einen Blocker erstellen. Machen. Dann wird das synchronisiert. Aber das will ich natürlich nicht immer händisch machen und deswegen haben wir uns eine Lösung einfallen lassen. Schauen Sie mal, ich erstelle da hier einen neuen Kalendereintrag. Ich gehe da hier Tennis spielen, geht meine Kollegen nichts an. Außer also ich spiele mit ihnen. schreibt es im Familienkalender rein, drücke auf Speichern. Und der Kalendereintrag wird dupliziert und da reingeschrieben. Und zwar mit dem, mit dem Titel Blocker privat. Das löst einige Probleme, oder? Bei manchen. Wir können Ihnen das einstellen. Wenn Sie das machen wollen, dann schreiben Sie uns bitte einfach ein Mail an info.pd-experts.com. Auf der Website steht auch unsere Telefonnummer, falls Sie lieber telefonieren. Also, ich freue mich über Ihre Nachricht. <lacht>